Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und ich bereue es jetzt schon, dass ich das hier aufnehme. Es ist nämlich draußen gefühlt 30 Grad. Ich weiß nicht, wenn das Video hier erscheinen wird, wie das Wetter draußen ist, aber momentan haben wir die Hitzewelle im späten Juni und ich habe eine werbende Mütze auf. <lacht> Ah, da freue ich mich jetzt schon, aber es ist wieder mal ein Gameboard-Titel dran und mal wieder ein Zuschauerwunsch und zwar vom Ödländer. Und zwar hat er sich Waste Days gewünscht. Ja, er kam drauf, als ich ja letztens den Days of Thunder-Quiz-Video gemacht habe. Das Spiel ist ja nicht so wirklich gut weggekommen und da meinte er, hey, guck dir das mal an. Das sieht nämlich eh nicht schlecht aus, vielleicht nicht schlechter, aber geht auf jeden Fall in die Kante und natürlich auch für euch, falls ihr Wünsche habt, was ich hier in dieser Serie äh, spielen soll. Also irgendwelche Spiele, die schlecht sind, egal ob 8 oder 16, bitte einfach in die Kommentare rein. Ich schreibe mir alles auf und versuche das alles nach und nach mal abzuarbeiten. Ja, es ist auf jeden Fall ein 2 in 1 cartridge das heißt wir haben zwei Spiele zum Preis von einem. Ja, das ist ja meistens dann eher... Nicht so gut, weil es dann eher zwei schlechte Spiele sind. Das ist meistens eher Masse statt Klasse. Man sieht schon, äh, man startet quasi das Spiel und man wird in so einen lieblosen Auswahlbildschirm irgendwie reingeworfen. Keine Musik, nichts, aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir gucken mal das erste Spiel rein. Dirty Racing. Gremlin Graphics. Ja, Gremlin ist ja eigentlich ein äh, ja, Amiga PC, weiß ich, dass sie viel gemacht haben, aber ich glaube eher Amiga. Äh, ja, das flackert irgendwie wild, keine Ahnung, was die damit irgendwie demonstrieren wollten. Vielleicht liegt es auch an der ROM, keine Ahnung. Dirty Racing, oh, da haben wir hier schon das Auto. Ja, was haben wir denn? Select difficulty, taking it easy, hazardous oder totally dirty. Oh, dann machen wir aber erstmal einfach, würde ich sagen. Ja, Namen wollen sie haben, das ist ja wohl klar. Das ist denn der Panda, aber immer noch keine Musik, voll geil, ne? Äh... Ich teste ja immer zuerst bei der Videoaufnahme, ob alles klappt und äh, ich dachte irgendwie schon, da wäre irgendwas kaputt oder so, weil irgendwie kein Sound ist, aber passt auf, es wird besser, also besser, okay. So, wir starten das Rennen. Ich merke ja gerade, ich mache keinen Sound, ich Idiot hab den. Kopfhörer vergessen. Deswegen <lacht> nicht, dass ich gerade was Falsches gesagt habe. Ja allgemein, ähm, Micro Machines mäßig. Die Steuerung fühlt sich etwas hakelig an, aber jetzt allgemein nicht nicht nicht wirklich schwer. Ich mache mal kurz die Kopfhörer. Habe ich wirklich die Kopfhörer vergessen? Oh. Oh. Ähm Ich glaube, ich tue sie gleich wieder raus. Alter, okay, ich weiß, Motorengeräusche auf dem Gameboy sind immer so eine Sache, ne? Ach, das ist irgendwie ganz hakelig. Ähm. Es fühlt sich komisch an. Er übersteuert auf jeden Fall. Also, ähm. Drückt man einmal kurz zu lang auf dem Steuerkreuz, übersteuert er gleich. Total. Keine Musik nur dieser ähm äh, A mit B kann ich sogar zur Art Gas geben, aber <lacht> ihr seht, worin das denn resultiert, nämlich in kompletten Chaos, dass es denn quasi noch unsteuerbarer ist. Also A ist Gas, B ist äh, Turbo. Bremse scheint es hier nicht zu geben. Wahrscheinlich einfach nicht auf A drücken. Aber diese Turbo-Dinger, also die brauchen nicht. Ey, das ist so hakelig! Ja, Mann! Ja! Nee. Das ist so hakelig. Aber immer ein Dritter geworden. <lacht> Was soll das denn sein? Soll das zwar eine sexy Dame sein, die sich da am unteren Bildschirmrand regelt? Mit etwas Fantasie, würde ich sagen. Ach, hier kann ich jetzt sogar noch... Ah, jetzt sind mal die Dame hier, richtig. Äh, Wie viel Geld habe ich denn? 35. Ja, dann kann ich mir Reifen kaufen. Ja? Würde ich gerne kaufen. Oder auch nicht. Car repaired. Ja, das ist so komisch. so. A, drücken für das nächste Rennen und dann Start. Aber... So Super Mario Bros. war 3-Karte-mäßig irgendwie, ne? Ob es das für ein Rennspiel gebraucht hätte, ich weiß nicht. Was sind das für Streckendesigns. Da haben die sich aber auch nicht wirklich Mühe gegeben, oder? Ich weiß nicht. Boah, und dann auch noch auf so einen kleinen Raum. Ich dachte, das wäre zu so lang langgestreckter. Ey, also Kurvenfahren ist schrecklich. Jetzt macht keinen Spaß. Man übersteuert so schnell... Hey. Ich bin nicht der weltbeste Rennspielfahrer, ne? Aber, ja. Und vor allem, wenn ihr das versucht, vorsichtig zu machen, so viel Zeit habt ihr ja gar nicht, weil dieser Sound, ey. Aha, das tut echt in den Ohren weh. Da so Blitze? Hä? Es bin noch schneller und. Alter, ist kann ich gar nicht steuern. Ist ist mein Auto kaputt, aber wieso fahre ich denn schneller? Ey, das. Also Steuerung ist sehr hartlich. Es macht einfach keinen Spaß. Ich würde sagen, ich resette mal. Das Ganze. Und wir gucken mal in das andere Spiel rein. Vielleicht ist das ja besser. Also zusammengefasst, ein schlechter. Von 94. Also hätten sie aber ein bisschen mehr rausholen können. Ähm, ein schlechter Micro Machines-Klon, ohne halt den Charme zu haben, ansatzweise. Four-Wheel-Drive. Okay, Programm bei A.D. Davidson. Ja, und. Ja. Schön. Auch hier, ja, ich mache einfach Player. Hab keinen Bock. Also, es ist ja auch nicht wirklich wichtig, ne? Setup, Difficulty, Novice, Speed, Stirling, Steering, Left. Ja, also, oh, man kann sogar links oder rechts. Wow. Position Flash. Keine Ahnung. Boah. Oh, man kann sogar zu zweit spielen, theoretisch. Ja, komm, hier machen wir mal gleich hier rennen, ne? Wir brauchen gar nicht üben. Immer scheint die Strecke relativ einfach zu sein. Finish 10 oder... Das soll du mal auch hinkriegen. Oder 10, da sollte man werden. Okay, Ego-Perspektive. <lacht> ja. Auch hier ist die Steuerung-Lenkung komisch. Ähm... Also ich muss sagen, die Grafik ist nicht so schlecht wie bei Days of äh, Thunder. Man kann was erkennen, was die Grafik aber nicht gut macht. Also man kann aus der Ego-Perspektive ganz schlecht steuern irgendwie. Vor allem, wie man sieht, es läuft ja nicht gerade flüssig. Und man hat einfach ein ganz schlechtes Gefühl dafür, was für Abmaße das Auto hat und so weiter und auch die Strecke, ach, da unten rechts ich will die Strecke eingeblendet ich wollte gerade meckern dass man auch keinen Überblick auf die Strecke hat aber irgendwie auch hier das Sound sehr minimalistisch nenne ich es mal okay, hier muss ich wahrscheinlich den Kurven einfach da noch mal Gas wegnehmen immer ein Dreizehnter okay jetzt kommt die Kurve das ist ich das Problem, dass, dass man irgendwie kein Gefühl hat, was die Abmaße des Autos sind, irgendwie. Und warum man jetzt hier mit Jeeps fährt, das erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, dann geht man sowieso auch schön ins Gelände rein und sowas, ne? Würde man ja warten, aber es sind ja ganz normale Rennstrecken. Also das Spiel gefällt mir schon mal etwas besser. Ja, ja irgendwie sind die gegnerischen Autos viel kleiner als man selber. Von mir lass mich nur überholen, du! Sack. Das war, das war schon fast sowas wie Musik, aber es war wahrscheinlich die Huppe am Straßenrand sein. Wobei, also, man, man nimmt jetzt keinen Schaden am Auto oder so, oder? Wahnsinnige 130 km/h heizen wir hier gerade lang. Gucken. Ja, also das Spiel ist besser, aber... Hä? Hä? Wo kommt die denn plötzlich her? Wo kam denn jetzt diese Absperrung plötzlich her? Wie unfair ist das denn? Was, ich, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was das soll. Hey! Aber immerhin geschafft! Aber ganz ehrlich, Spaß macht es nicht wirklich. Der habe ich glaube auch wirklich keine Lust mehr, das irgendwie weiterzuspielen. Also, es ist wieder so ein klassisches Modul mit zwei Spielen in einem. Beide Spiele sind nicht wirklich gut, wobei das zweite jetzt gar nicht so kacke war. Aber das erste von der Steuerung her. Keine Ahnung. Geht gar nicht, finde ich. Geht gar nicht. Aber, naja, gut, jetzt haben wir mal reingeschaut. Lieber Ödländer, danke für deinen Wunsch auf jeden Fall. Also kaufen, ich wäre damals als Kind nicht damit glücklich geworden. So, <lacht> so viel steht schon mal auf jeden Fall fest. Ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.